Ich will ja nichts sagen, aber ich hab's euch doch gesagt. Wir sind zurück. Herzlich willkommen, Leute des guten Entertainments. Meine Schwester hat eine Freundin zu Besuch. Die haben auch versucht, zusammen was aufzunehmen. Spoiler: Das, was die aufgenommen haben, ist eine ganze Stunde lang. Und jetzt springe ich ein. Ich sehe, dass ich das Mikrofon ziemlich hart pieke, deswegen sollte ich vielleicht rückwärts gehen. Machen wir nicht. Nein, nein, nein, nein. Wir bleiben so wie wir sind vor dem Mikro. Ich bewege es vielleicht ein Stückchen weg vor mir. So. Aha. Das ist nicht besser. Let's go. Einfach nur Quick Play. Let's go. Äh, Human Players. Nein. AI. The Machen wir auf normal. Game Type Endless von mir aus. Ähm, Skip-Bow. Wer das Spiel nicht kennt und ich kann mir vorstellen, dass es immerhin schon ein paar von euch sind, denn äh, sowas wie Uno ist beliebter. Jeder von uns bekommt 30 Karten und wir müssen diese 30 Karten loswerden. Ich kann eigentlich mit nichts groß anfangen, bis auf diesem hier. Das, was ich hier gerade nehme, ist eine Joker-Karte. Die kann ich jetzt hier auf eine von vier freien Feldern legen. Ich lege es mal hier hin. Weil warum nicht? So. Und wir bauen unsere Karten immer von 1 bis 12 hoch und dann beginnt der Stapel von neuem. Ich habe nichts weiter, was ich machen kann. Soweit ich eine Karte auf diese vier Felder unten habe, unten rechts, unten lege, ist das Spiel vorerst für mich vorbei. Ich beende damit also meinen Zug. Ah, ich kann die 5 hier hinlegen, sehr schön. Und die 1, perfekt. Und die 1. Sehr gut. Und das dahin. Und weg damit, let's go. Ja, wir versuchen also nur unseren Karten loszuwerden. Ich kann mir vorstellen, dass, dass das, was ich jetzt hier mache, nur eine Runde wird. Äh, mal kurz überlegen. Das kann ich zum einer 8 machen, damit kann ich die 9 legen. Äh, und damit bin ich fertig. Ähm, das wird wahrscheinlich kein übermäßig humoristisches Video, sage ich jetzt einfach mal. Weil mir kein besserer Begriff eingefallen ist. Aber ich meine, das muss auch mal sein. Einfach mal ein bisschen chillen. Äh bin Fertig. Ja, ist ja nichts dabei. Einfach mal ein bisschen zocken. Ein bisschen dabei. Jetzt klappt's. Oh, jetzt klappt's. Sekunde. Hört mal die 4 los. Könntest du nen... Oh, Ich krieg so noch eine Freikarte. Ernsthaft jetzt? Oh. Mach ich die aber mal weg. Brauch ich was Neues dahin? Perfekt. Und das dahin. Und das dahin. Ich habe keine neuen, schade. Ich kann auch die 7 ablegen. Ja. Das war's. Ich muss gucken, wie ich das Ganze noch runterkarte. Ich will das Video echt nicht so lange machen. 10 Minuten runter trimmen. Es waren eigentlich das letzte Mal mehr als 10 Minuten. Um Gottes Willen, was mache ich jetzt? Hier eine 11 und das weg und dann gebe ich dir nicht die Chance, die 1 zu legen. Und ich gebe eine 2 rein und, äh, und die 6 und dann ne... kann machen. So. Okay. doki Was schön an diesem Spiel ist, dass die äh, Züge recht schnell vorbeigehen. Wenn man recht fix spielt. Kann die 6 legen. Naja, ja, mal. Wupp. Ich, ich kann nicht sonderlich viel sagen jetzt. Ich wurde sehr spontan diesmal dazu gebracht, was zu machen. Noch spontaner als letztes Mal, ob man es mir glauben mag oder nicht. An dieser Stelle, Rose an dich raus, Schwester, du bist. Du bist schon was anderes. Lass mich es dir gesagt haben. Die 8 lege ich nicht. Jenny könnte die 9 legen. Ich, äh, der, ähm, äh. So. Goddammit, sie hatte Nacht. Lass mich doch verarschen, Junge, das jetzt ja nicht. Hm, 8 und 9. Meine 10 dahin. Ich hab keine 11. Verdammt nochmal. Da. Okay. Ich mag schon so eine Runden dauern, so ein Weibchen, aber... Wenn ich das eh runterkatte... Das ist kein Problem immer noch keine Elf. Was, das wollte ich gar nicht? Fuck. <lacht> Sie gehen schon wieder los. Ja, dann macht die ganze Reihe halt komplett weg. Ist kein Problem. Ich kann mir... Mehr... Ich bin so ein Trottel. Warum bin ich das gedacht? Ich bin so ein Trottel. Ich will nicht mehr. Okay. Alles okay. Ich, ich überlebe das schon. Ich meine, ich sterbe hier noch nicht. Aber ich überlebe das schon. God fucking damn it. God fucking damn it. Diese blöden Bots! <lacht> Jetzt gibst du mir eine Hälfte. Arschloch, ja klar. Was, was soll ich hiermit? Was, was soll das? Diese Scheiße das ist das. Das ist immer noch Scheiße, was? Was? Hier. Nehmen die da hin. Und die da hin. Und die da. 6 darüber. Warum nicht? Äh. Und das war schon mal davon mir, glaube ich. Die Aufnahme ist jetzt schon gut sieben Minuten lang. Ich muss definitiv was zum Hauskarten finden. Es tut mir wirklich leid, dass äh, diese Aufnahme auch nicht wieder das spannendste überhaupt sein wird. Also. Am letzten Mal konnte ich ja immerhin so ein bisschen was rausholen mit Editing und so, aber. Ich glaube nicht, dass ich hier viel rausholen kann. Das ist ein Kartenspiel, okay? Es ist ein verdammtes Kartenspiel. Äh. 2, aber du kriegst keine Gelegenheit, deine 3 zu legen, du Bitch. Ja, ne, das bringt alles nichts. Hier kommen nicht die 12 weg. Upp. Äh. Können sie das zu einer 4 machen? Keine Ahnung. Einfach mal so. Einfach mal so probieren. Einfach mal so. Wie ruhig. Äh, komm. Okay, gut. Okay, ich darf wieder. Gott, Jenny hat hart aufgeholt. Fuck. Ja, Stapel weg. Helf dahin, weil warum nicht? Äh. Eins. Ah, ich hätte den Staffel vielleicht nicht anfangen sollen, Jenny. Ich lege die zwei da ganz bestimmt nicht hin. Du kannst mich mal. Natürlich hast du eine zwei. Die haben immer genau das, was sie brauchen. Diese blöden Pisser. Ah, geht mir das gegen den Strich. Fünfer, sechs, sieben. Noch eine sieben. Oh Mann. Ja, so gewinne ich das nicht. werden. Weg damit. Äh, so. Es ist halt... Äh, es ist gerade ein bisschen blöd. Ich werde mir die Aufnahme nachher ansehen und merken. Gott, das ist furchtbar. Das kann ich keinem andrehen. Es geht nicht. Perfekt. Nicht so perfekt. Äh. Ähm, ja. Ja, ja. Oh Gott, Jenny ist kurz vor zu gewinnen. Das ist nicht gut. Ich glaube, wir haben das offiziell verloren. Ich meine, noch ist das Schiff nicht gesunken. Aber ich sehe schon hart sinken gerade. Das, äh, das ist nicht so toll jetzt. Ich kann nix legen. Goddammit. Goddammit. God fucking dammit. Jenny du Ho. God fucking dammit. Ich glaube, ich beende das Video an dieser Stelle, während man die Karten noch hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.